Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, das hier ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR. Und hier gibt es alles rund um das Thema VR und heute stelle ich euch den Roguelike Retro-Shooter Compound vor. Und Compound ist äh, ja schon ein älteres Game, ist damals 2018 in die Early Access gegangen und ist da auch immer noch. Ich glaube wir sind bei Version 0,5 irgendwas, gucken wir uns gleich mal kurz an. Und äh, ich finde, seitdem hat sich verdammt viel getan. Ich habe das Spiel nicht getestet auf meinem Kanal. Ich ähm, bin da irgendwie nicht zugekommen, ist dann auch irgendwann untergegangen, obwohl ich es richtig gut finde. Und äh, ja, jetzt hatte ich mal äh, endlich die Zeit, habe auch mit dem Entwickler ein äh, bisschen geschrieben. Und äh, ja, deshalb jetzt zu diesem Gameplay hier. Ich war echt mega positiv überrascht. Man muss den Grafikstil natürlich mögen. Es ist halt wirklich retro-like äh, aller... Ja, die ganz alten Sachen wie äh, Doom, Return to Castle, Wolfenstein und so weiter und so fort oder Wolfenstein Und äh, ja, wir schauen uns einfach mal jetzt hier die, die Seite an. Ja, ist sehr positiv. 100% der 56 Nutzerregionen der letzten 30 Tage sind positiv. Und äh, ja, er hat 862 positive äh, Rezessionen, also 98% der Leute haben das positiv bewertet und Sagt eigentlich schon alles aus. Also, wer das Spiel noch nicht haben sollte, Leute, guckt euch das Game an. Ihr könnt euch sogar eine Demo umsonst runterladen und das Spiel testen. Und äh, ja, wenn euch das gefällt, unterstützt den Entwickler doch. Also, ähm, er versucht damit wirklich über die Runden zu kommen, immer weiterhin an, an, das Game, an dem Game zu arbeiten. Und ich finde es echt cool. Äh, wir haben so ein kleines Hauptquartier als, als äh, Main-Menü, sage ich mal. Und. Äh, Bewegungsabläufe, es ist alles dabei, es ist Teleport dabei, es ist Free Locomotion dabei, wir können Rechts- oder Linkshänder einstellen und äh, ja, wir haben coole Waffen dabei. Es gibt sogar im Hauptmenü so einen, ja, ähm, so einen Automaten mit Spritzen, wo wir unsere Gene verändern können und da können wir dann äh, bestimmte Perks freischalten, positive wie negative, und da muss man, kann man halt so ein bisschen mit rumspielen. Und ja, Rock-like, wenn man einmal stirbt, war es das und man beginnt wieder im Hauptquartier und muss von neu beginnen. Und das erstmal dazu, man kann verschiedene Waffen freischalten ähm, oder bekommen in, in dem Game. Und äh, man findet aber auch immer an jeder Ecke Waffen, kleine Pistole, die immer nachgeladen ist oder die immer automatisch auch nachlädt nach einer Zeit. Ja, alle... Gängigen VR-Brillen werden die unterstützt, Index Vive, Rift und die WMR-Brillen. Es ist nur auf Englisch äh, verfügbar, aber wir müssen da auch jetzt nicht großartig lesen. Es ist ein bisschen was da, aber ansonsten äh, brauchen wir es fürs Spiel jetzt nicht. Also, es hat keine mega ähm, Story oder es wird auch nicht viel geschrieben und so weiter. Also, wir finden da keine großartigen Notizen, die wir brauchen. Und genau, wir sind hier bei Version 0,527, das ist am 13. August, noch gar nicht so lange äh, ist das Update erschienen. Äh, Balance und Polish Update. Hier haben wir nochmal die ganzen Sachen, äh, die hier dazugefügt worden sind gefixt wurden und so weiter und so fort. Genau, wir haben eine Practice Area, die zeige ich euch auch im Gameplay nachher am Ende. Und äh, ja, da könnt ihr echt äh, super viel einstellen, Gegnertypen und so weiter und so fort. Könnt ihr euch Waffen aussuchen. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja, das Ganze kostet 19,99 Euro und meiner Meinung nach ist es nicht zu viel für dieses Game. Es macht einfach Spaß, auch wenn es roguelike ist. Also äh, ist einfach cool, wirklich um die Ecken zu sneaken und die Steuerung, das funktioniert einfach einwandfrei. Einzige, was ich mir wünschen würde, sind mehr Slots für Waffen. Also, dass wir irgendwie die Slots äh, an, am Körper haben. Hinten zwei, äh, hier zwei Halfter noch an, an der Hüfte. Das wäre cool. Äh, ich denke mal, der äh, hat sich da definitiv äh, seinen gedanken gemacht warum er es nicht gemacht hat ist halt äh, ja retro shooter früher war es halt dann auch nicht so dass man wirklich äh, waffenslots hatte aber ich, ich meine meinung nach ist man könnte so ein bisschen kombinieren ähm, ja neu und retro und dann wird das äh, auch meiner meinung nach ein bisschen mehr spaß machen was mich hat es ein bisschen, ein bisschen gestört, dass ich ja die Waffen abgeben musste oder hinlegen musste, die, äh, ja, die ich jetzt schon freigeschaltet habe oder gefunden habe. Und wo gerade aber die Munition leer war, so ein kleines, kleiner Negativpunkt. Ansonsten mega Game. Sound äh, passt absolut hier ins äh, Gameplay rein. Und äh, ich mag diesen Look in VR auf jeden Fall auch. Cool. Wie gesagt, schaut euch mein Gameplay an, wenn euch es gefällt. Holt euch die Demo oder kauft direkt, da freut der Entwickler sich auf jeden Fall auch. Und ja, ich rede jetzt nicht mehr so viel um den heißen Brei herum. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, oh, ihr guckt ja schon zu. Ja Leute, ich habe noch ein bisschen mich vorbereitet auf den harten Fight hier und ja, willkommen bei Compound. Und ja, wie ihr seht, Compound ist ein Game, was komplett im Retro-Style ist und das ist auch gut so. Also mir gefällt das Spiel so gut. Also echt mega gelungen das Ganze. Musik ist echt cool, finde ich. Wie wir sehen, ja, coole Pixelgrafik. Ja, es ist ein Rock-like-Shooter und ähm, ja, aller, aller... Doom, Quake und so weiter. Hier haben wir einen kleinen äh, ja, Schießstand. Hier wird auch noch ein bisschen Werbung gemacht für Hot Dogs, Horseshoes und Grenades. Und das soll ja auch ein richtig cooles Game sein. Also hier könnt ihr euch die ganzen Waffen anschauen, wie wird nachgeladen und so weiter und so fort. Könnt ein bisschen rumspielen damit. Wir haben hier auch nochmal ähm, einen Bogen. So, ne? Damit könnt ihr auch umspielen Und äh, ja, wir haben hier den Schwierigkeitsgrad, also <lacht> Easy spy Medium Rare und dann haben wir hier Hard Boost. Und ich bleibe erstmal bei Medium. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Bis einer gewissen ja, Anzahl an Gegnern, sage ich mal. Ja, hier haben wir, Oh, hier, man merkt schon richtig die, die Kälte, aber wir hauen uns mal trotzdem hier einen, einen Hamburger rein. Genau. <lacht> Und ja, hier geht es einmal in die Practice Area, da könnt ihr zocken, hier geht es ins Level und hier haben wir nochmal so einen äh, ja, Mutationsdispenser, also hier kann man sich Mutationen äh, spritzen und ähm, wenn man da drauf geht, da bekommt man so ja, gewisse Perks, sage ich mal, aber natürlich auch negative wie positive, also es ist äh, immer so eine Sache, was will man und ähm, hier könnt ihr dann nur mit dem Bogen spielen Auto Reload und so weiter und so fort und wenn ihr diesen äh, Dings nicht mehr haben wollt, dann geht ihr einfach hier unter die Dusche stellt die Dusche an und schon werden die ganzen Genome, die bei euch geändert wurden, werden weggewaschen und ja bevor wir jetzt loslegen, wollte ich euch noch mal ganz kurz das Menü zeigen, also ihr habt hier so ein Main Menü, hier ja, haben Game Options hier könnt ihr euch diverse Sachen einstellen, Comfort-Mode und so weiter und so fort. Und ähm, ganz am Anfang habt ihr direkt, ja ich sag mal, einen Einrichtungsmodus, wo ihr an einer großen Tafel steht und äh, welchen Controller benutzt ihr, seid ihr Links- oder Rechtshänder und so weiter und so fort, das macht man dann, stellt man dann ein und das Ganze kann man dann hier auch nochmal neu einstellen, wenn man sich nicht, äh, ja 100% sicher ist oder man will irgendwas ändern, dann kann man das hier noch machen. Ich lasse jetzt erstmal so. Ich spiele auf Free Locomotion mit meinem geliebten Snap-Turn. Ähm, ja, Snap-Turn. Ich bewege mich natürlich auch gerne so wirklich in Real Life. Aber snap ist dann äh, beim Spielen doch unabdingbar. Ja, und also jetzt gehen wir mal ins Level rein. Und wir fangen immer hier an. Also wenn wir tot sind, ähm, ja, beginnt das Level immer hier wieder. Und wir arbeiten uns von Stage zu Stage hoch. Und äh, ja, fangen wir mal an. Hier haben wir immer eine Waffe, die auch äh, immer wieder Munition hat. Braucht dann eine gewisse Zeit. Wir haben auch äh, Sachen, die wir... Oh, da haben wir einen Raketenwerfer. Ja, cool. Oh, der hat mich noch getroffen. Ha! Headshot! So Oh, den habe ich hier Den habe ich hier noch nicht gehabt Außer am, am Schießstand natürlich So, mit dem Button können wir die immer wechseln Hier haben wir so eine kleine Karte Wo wir uns hinbewegen, wo wir schon waren Und so weiter und so fort Ja auch gut, dass man hier so ein paar Sachen Noch kaputt machen kann so, bevor wir da lang gehen, gehen wir aber mal hier links weiter. So, die können wir auch kaputt machen, wenn wir Gegner haben. Ne? Gibt einen guten Knall. Die Gegner sind direkt down. Die im Umkreis sind. WANTED DEAD FOR THOUGHT CRIMES, THE Land Girl. Ich liebe den, lieb den Style einfach hier in VR. Also in, in, auf Flatbush sowas nicht mehr zocken, aber in VR ist das echt cool. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mit zwei Waffen schießen. Ne? Ich hatte dann immer so meine Schwierigkeit vernünftig zu ähm, zielen. Da kommt noch was. Map clear. So. Für die Bazooka packen wir noch was ein. auch machen wir noch kaputt. So, wenn Map clear ist, dann müssen wir immer zum Ausgangspunkt zurück zu unserem Fahrstuhl. Dann müssen wir dann da rein. <lacht> Okay, weiter geht's. Okay, <lacht> hat er direkt einen Headshot gekriegt, der Junge. Also muss immer aufpassen, dass nicht noch irgendwo in der Ecke einer steht. Vielleicht, wenn wir den Raum geklärt haben, dann äh, laden wir mal die Bazooka nach. Ah. Okay, scheint erstmal frei zu sein. Auf den Trigger einfach die. Munition nehmen und dann wieder reinschieben und Spaß haben, wenn es gleich losgeht. Geht es da nochmal um die Ecke? Nein, da geht es... Doch, links geht's es nochmal. Die sind immer gefährlich, man weiß nicht, kommen die gerade auf der, auf unterer Höhe, Kopfhöhe oder ganz unten Sonst ist das teilweise ganz schwierig, aber da kommen nachher noch Richtig fiese Gegner. So, gehen wir mal da lang. Get boy! Puh. Gar nicht so schlecht, die Waffe Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Du, fieser, du Okay Ah ja, Map ist ja clear Ich glaube, wir müssen hier hin, oder? Ja Hey So, jetzt sind wir auf den nächsten Stage. Jetzt haben wir die Shotgun und wir haben äh, die Bazookas natürlich cool. Jetzt können wir hier mal wechseln. Ich habe jetzt leider keinen Waffenslot so also gefunden. Also, wir haben nur diese ja, diese Möglichkeiten: zwei Waffen. Aber egal, wo man die ablegt. Ich, ich versuche es mal kurz. Und dann schwebt die in der Luft. Da. Na, kommt. Da, da ist ja auch noch was. Okay. Okay. Okay. Nein, nicht weg, nicht weg. So. Okay, war ganz gut. Boah, da waren da mal einige, ne? Den lassen wir mal leben, den Kollegen. Sonst, Der muss hier, einer muss ja hier sauber machen. Da kannst du Blut wegmachen, was wir hier veranstalten. Stop. Der hat sich ja toll versteckt. Mann, Mann, Mann. <lacht> So. Okay, also da sind wenigstens jetzt ein paar kaputt gegangen. Wird <lacht> ja heftiger hier. Komm, wir locken die mal hier hin zum Saugi. Oh, Kann doch nicht wahr sein. Schnell weg, schnell weg. Oh, ich bin erwischt worden. So, warte, warte, warte, warte. Na komm. Ja, du, du... Du bist jetzt dran. Das wollte ich sagen, so. Danger, wir haben nicht mehr viel Energie. Ach, da ist er schon wieder. Du hängst fest, ne? Das war aber hart. So, nächster Raum. Oder, ja, wir gehen erstmal da hinten hin. Ich glaube, ganz um die Ecke waren wir nicht, ne, weil da schon die ganze Armee stand. auch nichts mehr. So, wir können auch das Grüne von den Bäumen schießen, die äh, Leuchten hier können wir kaputt machen. Kann ich euch gleich mal zeigen. Wo da lang gehen. Ja. Von denen nicht, aber von denen da. Wollte ich auch sagen, das ging doch irgendwie. him Map clear uh. Wo muss noch Money Ich finde auch die Musik total stimmig in dem Game hier. So. Gucken wir mal, was uns erwartet. Stop. Okay, hier ist ein Laser-Dings, da kann erstmal keiner lang. Okay, der ist da lang gegangen und direkt down Nein, nein, nein. Ich finde das mega empfehlenswert, das Game. Okay. Wenn der Umwelke kommt, kriegt er direkt. So. <lacht> so, okay. Gucken wir mal hier lang. Die habe ich ja auch noch. Okay, da ist der Fahrstuhl. Seiner steht, ne? Okay. Get in, get in. Wir sollten gleich um die Ecke kommen, ne? So. Ist doch schon mal nicht so schlecht gelaufen, oder? Zeit. Okay. Ah. Ist Waffe? Ich kann mir ganz gut gegen die verwenden. Stopp. Ja, clear. Okay, jetzt haben wir hier. Ein kleines, äh, ja. Eine kleine Uzi, ne? Würde ich sagen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück weitergekommen. So, mal kurz. Mal vernünftig positionieren im Raum. Okay. Was sollen wir uns. Blöd, wenn man so viele Waffen trägt, ne? Okay. Das lassen wir mal stehen. Pring. Eine muss man eigentlich immer zum Nachladen haben, ne? Naja, ein bisschen blöd, aber gut. Wir gehen erstmal hier lang. Und probieren mal, wie weit wir so kommen. Das Ding meinte ich. Das stupst dann die ganze Zeit an und wenn das. Äh, ja oder stupst eigentlich an, wenn das einen auf einen zufliegt, äh, explodiert es. Okay. Die sind, echt, die sind nicht so blöd, wie wir gedacht haben. Oh ja, nice. Nice, nice, nice. Okay, da ist keiner mehr. Da ist keiner mehr, okay. Na. Also hier wäre der ohne Kabel echt nice. Aber das Game soll ja auch für die Quest rauskommen. Also ganz gut. So, hier waren wir noch nicht. Alles ist grün, was wir noch nicht gesehen haben. Blau ist, was wir gesehen haben. There he is. Der hat mich heute schon mal umgebracht. Mist, Mist, Mist. <lacht> ah. Ich weiß gar nicht, ob wir nochmal eine Runde machen sollen. Wir gucken uns jetzt mal die Practice Area an, was man da machen kann. Dass ich euch das auch mal gezeigt habe, was es hier so gibt. Plasma Guard. Ich habe es noch nicht probiert. Gucken wir mal einfach mal. Ah, okay. Get him. So ein kleiner, kleiner Trainingsplatz. Ne? Eigentlich ganz cool gemacht. Schauen wir mal, was wir da noch so einstellen können. So, ich hab Durst. Ah, guck mal, da könnt ihr die ganzen. Probieren wir den mal zu kriegen. ist aber aggressiv. <lacht> also, mit denen hätte ich ihn erwischen sollen, ne? Diese Waffe ist auch nicht schlecht, so eine, so eine Sniper, Elektro-Sniper. War auch gut, Wumms. Ja Leute, das sollte erstmal so ein ja, kleiner Einblick werden in Compound, also ich muss sagen, ich finde das Spiel echt mega gut, also mir gefällt es und äh, ja, diese, dieses Rocklike mag ich sowieso eigentlich ganz gerne, ist für den einen oder anderen vielleicht, ja, ein bisschen nervig, dass man immer von neu beginnt, aber äh, ja, ist halt Sinn von diesen Rocklikes, genau wie äh, In Death, ne? ist ja auch ein Rocklike Game und äh, ja, man... Man wird halt mit der Zeit immer besser und äh, kommt dann wahrscheinlich auch weiter. Ich habe gemerkt, wo ich angefangen habe, waren die Gegner noch nicht so stark. Und äh, ja, desto länger ich jetzt gespielt habe, desto mehr Gegner kamen auch in diesen, in diesen einzelnen Levels. Und äh, ja, ich denke mal, mit der Zeit werden das immer mehr. Äh, ja, man wird ja auch ein bisschen erfahrener und äh, ja, man kann auch mit, mit diesen komischen äh, Genspritzen rumexperimentieren, wie man äh, ja wie man eventuell ein bisschen besser wird und äh, kann nur den Bogen benutzen, ist vielleicht auch ein bisschen spaßig, wenn man mit dem Bogen gegen diese äh, Gegner spielt, aber ist natürlich auch äh, entsprechend schwieriger. Ne? Also alleine mit, dem, mit den automatischen Waffen hat, hatte ich ja jetzt Probleme mit den Gegnern. Aber cooles Game, ich kann es bisher nur empfehlen, also der äh, Entwickler gibt sich hier echt Mühe, ein richtig cooles ja, Retro-VR-Game auf die Beine zu stellen und ich glaube, das hat er auch gut geschafft. Also Leute, Checkt den Steam-Store einmal unten in die Beschreibung, da ist der Link für den Steam-Store. Und äh, ja, falls ihr das noch nicht habt, guckt es auf jeden Fall an. Es äh, gibt auch eine Demo, die umsonst herunterladbar ist. Okay Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich wie immer freuen auf ein äh, ja, Like. Abo-Button wäre echt nice, wenn ihr den drücken würdet. Und äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.